Drei Minuten. Danke. Liebe Leute, der Wohnungsmarkt ist um, umkämpft wie lange schon nicht mehr. In nicht wenigen Gebiet, Gebieten sind die Neuvermietungen, die Preise bei Neuvermietungen um bis zu 20% innerhalb eines Jahres gestiegen, wie zum Beispiel im Gebiet um die S-Bahnhof -Bahn, S Hermannstraße. Ihr kennt die ganzen Probleme, wir haben sie heute zur Genüge gehört. Und es gibt eine klare Antwort, eine einfache wie effektive Möglichkeit, das zu unterbinden. Wir müssen Wohnungen wieder dem freien Markt entziehen, den Spekulationen entziehen, um damit eine wichtige Forderung der Besetzerinnen und Mieterinnen-Initiativen zu erfüllen, was auch wir als GOB fordern. Wohnraum ist Lebensraum und kein Profitgeschäft. Nein. Denn es macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben das gleiche Produkt, wir haben die gleichen VertragsteilnehmerInnen, aber es gibt einen höheren Preis. Nur weil die Mieten in der Umgebung gestiegen sind, nur, weil es jetzt ein anderes neues Gebäude oder eine neue Dienstleistung in der Umgebung gibt. Nein, diese Praxis macht keinen Sinn, verhindert eine vermischende Einkommensschichten, sorgt für eine zunehmende gesellschaftliche Entfremdung und ist ungerecht. Dem wollen und müssen wir etwas entgegensetzen und deshalb fordern wir Mieterhöhungen nur im Rahmen der Inflation, keine Profite mit der Miete. Und wir wollen nicht nur eine Regelung bei Neuvermietungen hier, eine Regelung bei bestehenden Mieten hier. Wir wollen eine Regelung für alle. Wir wollen eine grundsätzliche Neuausrichtung des Wohnens, um freien, solidarischen und kollektiven Investorinnen den Markt zu öffnen. Nur, denn nur das kann eine Entspannung im Wohnungsmarkt garantieren. Wir als Bündnis 90 /Die Grünen, die wir uns auch als explizit Sozialpartei verstehen, müssen hier aktiv werden. Denn die bisherigen Regelungen, Kappungsgrenzen, Miet Mietpreisbremse etc. schwächen die Probleme zwar ab, aber sie dienen nur als kurzfristig, als Instrumente. Langfristig können wir dem nur mit einem Stopp eines freien und unfairen Marktes entgegentreten, um für wirkliche soziale Gerechtigkeit zu sorgen und das zu verwirklichen, was wir die ganze Zeit hier schon gesagt haben. Und wir als GJB haben bereits in der Vergangenheit öfter bewiesen, dass wir Visionen nicht nur denken, sondern auch daran helfen können, sie umzusetzen. Deshalb gebt uns bei dieser Vision konkret eure Stimme, stimmt diesem Änderungsantrag zu und sorgt für wirklich soziale Gerechtigkeit beim Wohnen. Danke. Vielen Dank Tim Die